Hi, willkommen zu einem neuen Projekt, das immer am Ende des Jahres kommt. In dem Projekt schauen wir uns zwei Mobile Games von dem Jahr an. Einmal das, was ich am schlechtesten fand und einmal das, was ich am besten fand. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem schlechtesten. Ich meine, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, Das ist das erste Mobile-Game ist, was ich auf den Kanal gebracht habe. Nämlich, Potato. Ich meine, schaut euch das an. Was ist das? Ernsthaft? Was zum Fick ist das? Ist es eine Kartoffel? Aber was kann man machen? Nix. Das ist alles. <lacht> Aber man kann schon was machen. Aber es ist halt super weird. Und jetzt kommt das... Problematische, die App bzw. das Spiel will Berechtigung fürs Telefon haben. Gut, nachdem wir uns jetzt viel zu lange über Potato aufgeregt haben, kommen wir zum guten Spiel, nämlich BitLife. Wenn ihr davon noch nie gehört habt, dann wie kann das sein? Das Spiel war im letzten Jahr sogar im Trend. Weswegen ich es übrigens nicht auf meinen Crap-Kanal gebracht habe, ich habe es sogar erst ein paar Monate später gebracht. Nicht in der Trendphase, nur um das klarzustellen. Und ich konnte das Spiel schon sehr, sehr, sehr viel früher, wo das Spiel noch sehr interessant aussah. Also falls ihr es jetzt wirklich, wirklich nicht kennt, BitLife ist quasi eine Lebenssimulation, in dem ihr ein Leben habt. Das erklärt der Begriff eigentlich schon, in dem ihr eine Arbeit habt oder euch selbstständig macht. Je nachdem, ihr, ihr habt eigentlich schon freie Wahl an dem Punkt, ihr könnt quasi fast alles machen, was ihr wollt. Mit eurem Leben in BitLife. Dinge, die ihr im realen Leben eventuell nicht tun wollt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Verbrechen begehen oder sowas. I don't know. Ah, das macht das Spiel so besonders. Aber das waren auch schon die zwei Mobile Games von 2021. Wir sehen uns dann in diesem Jahr wieder. Bis dann und ciao. Hi, willkommen. Wirklich fängt jetzt wieder an. Rasen zu mähen. In dem Projekt schauen wir uns zwei Mobile Games an. Einmal das, was ich in dem Jahr da. Fuck, hoffentlich so versprechen. Falls ihr davon noch nie gehört habt, dann wie kann das sein? Das Spiel war sogar letztes Jahr im Trend, weswegen ich es übrigens nicht gespielt habe. Mann, warum will ich mal hatte sagen? Gott. Falls ihr das Spiel nicht kennt, dann wie kann das sein? Das war im letzten Jahr sogar im Trend. Weswegen ich es übrigens nicht auf meinen Crap-Kanal gebracht habe, sondern ich konnte es sogar... Fuck, das ergibt keinen Sinn. Ah, das war dann auch schon die Ausgabe von 2020. Wir sehen uns dann. Fuck, das ist gar nicht 2020, sondern 21. Gott.